Hallo Leute, ich mache heute eine kleine Fahrradtour Richtung Frankreich und ich starte hier am Heidesee in Karlsruhe. Ähm, wenn ihr Lust habt, bleibt dran und ich jedenfalls habe äh, so ein klitzekleines bisschen von so Déjà Vu von 2017. Da war es nämlich auch Ende Februar wo es bei so herrlichen, warmen Temperaturen losging. Aber ich werde nicht über Nacht bleiben, sondern äh, wieder zurückkommen heute. Und von daher werde ich also äh, keine große Ausrüstung mithaben müssen. Bis dann, man sieht sich. Vorbei geht es jetzt an dem alten Flugplatz. Und besonders bemerkenswert finde ich ist dort dieser Baum. Der zeigt, dass hier Tiere sind, die ihn unten abfressen. Ganz feine Sache. Schönes Gelände kann ich nur empfehlen, wenn man hier in der Nähe mal langkommt. Ich habe die Kommode mitlaufen und dann könnt ihr den Track euch angucken mit den einzelnen Milnern, Folge ich noch dem Weg 350 Meter. Also, bis dann. So, jetzt kommt ein bisschen okay. unschöne Stadt. Und äh, es ist halt so, damit man über die Rheinbrücke kommt und bei Hochwasser nicht die Fähre nehmen muss, weil die ist meistens gesperrt bei Hochwasser. Aber. Ja, nimm mal den Kauf. Aber zuerst geht's über die Alp. Übrigens ein sehr, sehr schöner Weg entlang der Alp da. Ein schöner Radweg, also. Der kommt aus Philipsburg, 34 Kilometer. Leopoldshafen, 10 Kilometer. Und das ist jetzt die Rheinbrücke. Aber ich zeige euch die schöne Seite. Runter zum Wasser. Einfach herrlich, den Blick bei diesem Wetter, wunderbar. Und auch sowas kommt mal vor, wenn man sich navigieren lässt. Eine kleine Baustelle, aber alles ist weg. Zeit, Leute, Mittagszeit, ist schön ruhig hier, ab und zu hört man halt noch ein äh, Frachtschiff da hinten vorbei schippern, Aber so eine Radtour macht Spaß. Neuburg, dann geht es weiter über Berg nach Lautersburg. So, mein Ziel ist erreicht. Ich bin an der Grenze hier mit Lauterburg an. Und, Und tschüss Leute.